Das Lied heißt Otter der Schneider. Das ist ursprünglich entstanden in Osteuropa, ist dann nach Amerika gewandert. In New York in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert waren praktisch alle Arbeiter und Arbeiterinnen in der Textilindustrie osteuropäische Juden und Jüdinnen ausgewanderte. Und das Lied war ursprünglich nur so ein Spaßlied und das bezieht sich aber dann auf den Kampf um den 10-Stunden-Tag. Und damit ihr singen, das ist ganz einfach, das ist immer so Vorsänger und Chor, Vorsänger und Chor. Und damit ihr mitsingen könnt, erkläre ich euch kurz den Text. Oder soll ich nicht der Schneider, oder soll ich nicht der Loch. Also so netter Schneider, so netter heute. Halt. Er näht und näht der ganze Woche, verdient der Gilden mit der Loch. Er naht und naht die ganze Woche und verdient dann Lukerten Heller, ne? den Gulden mit dem Loch. Der Schneider nicht und nicht, und nicht verdient kein Doches nicht kein Brot. Also der Schneider nicht und, nicht und nicht verdient die Pest und kein Brot. Vor einem Jahr nicht gedacht, haben wir gearbeitet von 8 bis 8. Vor einem Jahr, heute soll es nicht so sein, da haben wir von 8 Uhr früh bis 8 Uhr abends gearbeitet. Aber die Struktur hat gemacht, wir arbeiten schon nicht mehr von 8 bis 8. Also der Streik hat gemacht, dass wir nicht mehr von 8 bis 8 arbeiten. Die letzte Strophe ist eine Drohung an die Streikbrecher und wer arbeitet von 7 bis 9, schlagt man in die Scheiben ein. Oder so ein der Schneider, oder so ein der Doch, oder so ein der Schneider, oder so ein der Doch, er näht und näht, der ganze Woch verdient der Gilden mit der Loch, er näht und näht, der ganze Woch verdient der Gilden mit der Loch, und er soll nicht der Sohnet der, der, der, der, der, und und der, der Schneider, und der Sohnet so der, nicht der doch. Und der Sohnet der Schneider, und der Sohnet der doch. Der Schneider näht und näht und näht, verdient er doch, es nicht kein Beut. Der Schneider näht und näht und näht, verdient er doch, es nicht kein Beut. Und der Sohnet der Schneider, und der Sohnet der doch. Und der Sohnet der Schneider, und der Sohnet der doch. Fahrer ja nicht heimt gedacht, haben wir die Arbeit acht bis acht. Ich habe nicht gedacht, ich mir gearbeitet, nach bis acht. Und das soll der Schneider, und das soll nicht doch. Und das soll Schneider, und das doch. Aber die Struktur hat gemacht, wir arbeiten schon nicht 8 bis acht. Aber die Struktur hat gemacht, wir arbeiten schon nicht bis acht. Und das soll nicht der Schneider, und das soll doch. Und das soll nicht der Schneider und das soll nicht der doch. Und der arbeitet in Nein, schluckt man in die Scheiben ein. Und der arbeitet in Nein, schluckt man in die Scheiben ein. Und das soll nicht der Schneider und das soll näht doch. Und das soll nicht der Schneider und das soll der doch. Das ist ein trauriges Lied. Äh, auf die Felder, grüne Felder, auf, den, auf dem Schlachtfeld, auf den grünen Feldern liegt ein sterbender Soldat. Auf die Felder, grüne Felder, auf die Felder, grüne Felder. Da liegt verworfen mein junger Selne, oh hey wei. Da liegt verworfen mein junger Selne, oh hey weh. Kommt der Feiglang zu fliehen, oh hey weh. Kommt der Feiglang zu fliehen. O oh, ei, oh, ist ein Käfer abzuriehen, oi oh, weh. Oh, o ist ein Käfer abzuriehen, oi weh. Oi, du Vögelflieger schwind, oi oh, weh. Oh, oi, du Vögelflieger schwind, und sagt der Mama, ich bin gesehen. O oh, hei wei uns der Mama Ihn gesehen O oh, hei wei Von dem Teutsch sollst du ihr nicht sagen O oh, hei wei Von dem Teutsch sollst du ihr nicht sagen Als oh, sie wetten Neb ich weinen und klagen O oh, hei wei Oh, sie werden Bücher weinen und klagen. Heu oh, weh. Kommt der Vogel zu fliegen heim. Heu oh, weh. Kommt der Vogel zu fliegen heim. Und trefft ein Mann ein treueriges Stein. Oh, weh. Trifft sein Mann am treurig stein oh, oh, und wie oh, hitt mir, oh, wei und wie hat me vertrieben, mein Ei. Gott mir vertrieben, mein einziges Kind. Oh, wenn die Sand wird an Tränen werden, oh, will. wenn dies Hand wird an Tränen werden, wird sich zu mir mein Kind umkehren. Oh, wenn sich zu mir mein Kind umkehren, oh, hei, Wenn die Sandwetter moller Hand rinnen, oh, hei, Wenn die wird am Hand rinnen, ihr Kind wird scheiner heim mit Kindern, oh, hei. The joy